Hey Leute! Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle! Ausgehend habe ich mal mit der Erinnerleiterin Lavina noch mal kurz geredet, wann ich eigentlich mit dir kämpfen kann und äh, sie meinte auf Französisch irgendwie, nee, ich habe jetzt keinen Bock, geh erstmal in eine andere Stadt, mach erstmal irgendeine andere Erinnerleiterin und äh, okay, dann machen wir halt eine andere. Aber aus irgendeinem Grund werde ich die ganze Zeit von diesem Geist hier verfolgt. Weiß nicht, das ist erst seit, nachdem ich mit dir geredet habe, vielleicht hat sie mir das gegeben oder so? Die Wangen vom Traumfugier laufen rot an. Oh, oh Gott, ein bisschen Buh. Jetzt folgt es mir. Naja. Ich schätze, wir lassen es einfach mal bei uns im Team. Ich meine, ich schätze, warum nicht, ne? Oh, oh nein. Der war eigentlich an einer anderen Stelle, im Platin. Tada! Na endlich! Hast du mich mal wieder ordentlich warten lassen, Maike. Also, wer ist inzwischen stärker, du oder ich? Finden wir es sofort heraus! Hey, du bist doch jetzt ein Trainer, also musst du immer mit einem Kampf rechnen. Fürs Jammern und Zürgen haben wir keine Zeit. Also, los geht's. Oh, wir haben beide jetzt vier Pokémon. Das ist doch schön fair. Oh, süßes kleines Traunfugil. Ja. Das ist schon ziemlich süß. Mila hat auch über einen ähm, Traunfugil oder so geredet, meinte, wenn ich so ein Pokémon hätte, würde mir das äh, stehen. Weiß nicht, also ich denke, sie hat schon recht. Aber irgendwie, jetzt habe ich das ja. Hm. Starrer Lilli. was kannst du attacken? Wunderraum, Erstauner, Kung-Fußstrahl, Horrorblick. Naja, das sind jetzt nicht wirklich die tollsten Attacken und äh, bist auch nicht wirklich gut gegen ein flug pokémon Setzen wir doch lieber Tricky dagegen ein. Ich schätze, der kann da mehr machen als du. Ich hab ein bisschen Angst gegen den Kampf, weil äh, er. Er einfach. Weil äh, der Kampf ist gar nicht mal so einfach. Also klar, Starre Lilly ist jetzt kein so starkes Pokémon. Es ist ein bisschen hochgelevelt. Ist dadurch ein bisschen stärker. Wegen dem Crit jetzt auch gewesen. Aber es hält nichts aus. Es ist ein ganz kleiner Vogel, der kann nichts. Entwickel es mal. So würde ich mal Tricky, ich 25 kriege. Uh Bammelin. Da sollten wir mal aufpassen. Da haben wir natürlich einen Checker rein für. Gegen wasser pokémon Tun wir einen pflanzen gegen. Das ist natürlich logisch. Ja, ihr seht schon, ich bin sehr kreativ mit den Dekobellen. Ach ja? Ich kann auch fies sein. Oh, uh, Checker auf meine Anweisungen. Alles klar, mein Bruder. Mein Freund, mein Kollege. Oh... oh. Bitte schrecklich zurück. Ja, rasierblatt! Wir rasieren dich! Nicht mit Gillette, sondern mit Tschückerin. Äh, du, du du. Level 27! Sehr, sehr cool! Oh, oh, Mega-Sauger! Mega, nice! Ja, dann mach halt Blattwerk weg, ne? Mega Sauger ist Rasierblatt ein Schwächer, aber dafür zieht es halt Leben des Gegners ab. Also je nachdem, was besser ist. Aber Blattwerk ist momentan ziemlich lustlos geworden. Oh, uh, Pampyro. Könnte ich doch ein Panflam ändern? Pampyro ist die Weiterentwicklung. Dafür habe ich Tails. Dafür, für so einen Moment, habe ich mir einen Tails gefangen. Ein Wabbeli. Ja. Vielleicht gebe ich meinen anderen beiden Pokémon, also Traunfugil und Jack rein, noch irgendwann meinen Spitznamen. Aber wir fangen gerade keine ein. Aber Möglichkeit steht jederzeit offen. Und oh Gott, wie es aussieht. So also eine Maske auf jetzt. So ein bisschen, so ein bisschen, äh... Paint im Gesicht. Egal, wir spucken es an mit. Oh, Templeweep. Aua, das hat weh. Aber jetzt spucke ich dann mit Aqua Knarre. Pow. In, in your face. Und wegen der Muschelglocke heiligt mich. Ah, praktisch und gut. Bam! Bis dann. Ich kann euch sagen, im Original hatte ich hier kein wasser Und ich war richtig aufgeschmissen. Ich hatte keine Chance gegen den. Nie hatte ich eine Chance gegen ihn. Ich musste irgendein nutzloses Wasserbogen fangen. Nur für diesen Kampf. Ich habe das Spiel mehrmals durchgespielt. Auf Platin. Und immer mit anderen Startern, auch manchmal. Meistens mit Plinfa, aber manchmal auch mit anderen Startern. Deshalb ähm, kann ich euch von meinen äh, Geschichten erzählen. Von meinen Erfahrungen. <lacht> Roselia, Flammenrad, weg bist du ja. Bis dann und ciao. Ich sag das viel zu oft. Oh yeah. Du, du, du. Nice, Level 20 für den Trauen, du, du, du du Was? Willst du willst mir weiß machen, dass ich verloren habe. Ja. Richtig. Wow, das mein dir schon wieder besiegt. Du veränderst doch absichtlich, dass ich der größte Trainer der Welt werde. Nein, Unsinn. Ich muss einfach mehr trainieren. Und dann eines schönen Tages. Genau, als nächstes gehe ich zur Arena von Schleide. Bis dann, Maike. Bei unserem nächsten Treffen wirst du staunen, wie stark ich geworden bin. Passt nur ab. Okay, Heususe. Du bist, äh, nicht fahrig, wirklich hilfreich, hilfreich gewesen. Traunvogel gehend ausgiebig. Ja, du warst müde, hast nichts gemacht. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Jetzt gehst du einfach in mein Team rein, oder dass ich irgendwas weiß davon. Und dann. Äh, äh, machst du auch nichts? Stehst in der Ecke rum, guckst da irgendwas an? Und dann findest du dabei da. Geh zurück in die Ecke, wo du gekommen bist. Ja, okay, ich will mal nicht so böse sein. Wir geben dir noch mal eine zweite Chance. Welches Geschlecht bist du eigentlich? Du bist weiblich, nicht so wie die anderen. Okay. Tennismädel, mädel Dann bin ich im und dann ist auch alles gut. Okay. Schauen wir mal auf der Map. Wo geht's nach Schlaede? Nach unten oder nach rechts? Das ist Trostu. Ach ja, warte. Hier, hier. Schlaede. Was dann hier oben? Alices. Okay. Dann werden wir wahrscheinlich hier lang müssen. Diesen ganz langen Weg in die Trostu-Stadt und dann nochmal nach Schlaede. Okay. Dann machen wir das. das wird ein langer Weg. Aber niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Hallo, du da. Wer ist an einem pokémon einen interessiert? Es wurde im Pokémon-Hort in Trost gefunden. Möchtest du es haben? Uh, okay. Hier ja, bitte. Ich, ich nehme es mal mit, warum nicht? War ja nett. Wenn du mit einem, einem Team reist und es neben einem top-fitten Pokémon platzierst, stift irgendwer den Pokémon daraus. Das soll zumindest ein gewisser Professor Lind aus YouTube behauptet haben. <lacht> okay. Mir wurde irgendwie gesagt, dass man auch... Ähm... Ah! Mit dem rechten Stick reindrücken kannst du hier auch durchscrollen, um so zoomen. Ah. Oh, sehr viele Schritte. Ja. Was wollte ich eigentlich haben? Moment, haben wir nicht sogar so eine Geistertafel oder sowas? Ja, hier. Diese Steintafel versteckt Attacken vom Typ Geist. Dann nimm sie mal. Riesige Tafel. Einfach so zum mitnehmen. Aber damit... ...wirst du stärker. Weiter vorne steht eine zertrümmerte Steinsäule. Was das wohl ist? Ich bin ja so neugierig. Aha. Ich liebe die Musik. Die ist richtig schön, die Musik. Herzhofen ist hier drüben, aber da waren wir. Gibt hier irgendwas? Hm? Da muss ein Trainer mit einem fast Habt ihr das auch gesehen? noch nach wir Wer keinen Bock hat, den kleinen Vogel zu entwickeln, da ist der entwickelte Vogel schon. Oh, wir müssen nicht mal unser Pokémon rausholen. Das ist ja schon draußen. Macht ja auch eigentlich Sinn. In äh, vielen wo man, Nee, warte. Mit allen Pokémon-Spiel war das glaube ich sogar so. Wenn das Pokémon schon draußen ist, musst du es gar nicht rausholen. Hm. habe ich nie drüber nachgedacht, dass das immer schon so war. Egal. Warte hier. Biddy! Ich ein Spezialtraining für die super wettbewerb -Show. Oh, du hast doch tatsächlich schon an der Super-Wettbewerb-Show teilgenommen! Hier ein Zeichen meines Respekts! Oh, danke für die bit -Sticker. Okay. Ähm, hier ist noch ein Item: Glas-Honig. <lacht> Und glitscht da oben rechts in den äh, Traumflügel rein, auch cool. Du, du, du, du, du, du, du, du. Lass mich mal sehen, wie gut du deine Pokémon das der dreht einfach so einen Eimer voll mit Pokebällen. Ich würde mich jetzt vollschmeißen. Okay, das sind nur drei. Hä? Vielleicht sind die Reste ja leer. Oh, dieser Blick in den Augen. Ein Mobai. Das ist das Traunfugil mit der Halskette. Ich mag's ja. Ich mag ja Traunfugil. Das ist schon ganz niedlich, oder? Ich denke, als er mir gesagt hat, so ein Pokémon würde mir passen. Ja, ich verstehe, was sie meint. Okay, Aqua ah, Knarre. Tschüss. Und oh, nächstes Pokémon? Äh, hä? Oh, muss halt. Oh, Da war so ein großer Balken. Da war ich gerade nicht sicher, ob ich es einfach nicht. Ja, muss er eigentlich. Ich denke, muss halt sein. Ja. Okay, egal. Oh, Dreschpflege. Oh, oh, oh, oh. Ich meine, wenn man Dreschpflege richtig einsetzt, kann es sein. Auch nur dann. Du. hast so wenig halt zu nur ach so ja gut halt das ja je nachdem wie viel ich äh, Schaden mache. Pikachu. Ein süßes Tarnespecial. Dann tun wir mal Checke rein rein würde ich sagen. Checke. Dann tun wir mal chelke rein. Ich mag Pichu, es ist schon ganz niedlich. Razor Blade, BAM! Und Crit. Knospi, ah, guck mal, der hat ja Pokémon für jeden hier von uns. Ich dachte erstmal, es wäre ein Mädchen. trainer Ich weiß aber noch nicht genau, wie ich Traumprobil effizient nutzen werde. Im Platin ist es übrigens ganz anders mit den Arenen. In Platin machst du die Reihenfolge genauso, wie du auch die Schätze triffst. Aber hier ist es nicht so. In Demadropa war es nicht so. Da war es willkürlich irgendwo. Sehr gut, deine Pokémon sind wirklich in ausgezeichneter Form. Ja, und dann nicht mehr. Weil ich geplettet habe. Der gibt es einen Pokémon viel zu Uneigung, Das ist leicht zu erkennen. Ja. Hm, so eine Profi-Angel ist schon ganz toll. Findest du nicht auch? Ja. Sehr gut, das wollte ich hören. Und da wir auf einer Wellenlänge sind, auf äh, Wellenlänge, schenke ich dir diese, Pro diese Profi-Angel. wo oh, jetzt kann ich angeln. Danke. Wo immer du Wasser findest, solltest du deine Angel auswerfen und dein Glück versuchen. Soll ich dir das erklären? Nip, nope, das kann ich euch erklären. Äh, komm, laber nicht. Was man macht, ist einfach, Ja, das nicht. Man geht einfach in den Beutel und dann holt man sich in den Key-Items seine Angel raus. Oder registriert sie halt direkt. Und dann, wenn ein Ausrufzeichen über den Kopf ist, A drücken. Und dann angelt man ein Pokémon aus. Ja, meistens findet man halt nur ein Karpador. Aber man kann, je nach Gebiet, je nach Ort und Art und Weise... Kann man noch bessere punkte angeln. Uh, hi, willst du kämpfen? Nein, aber gehst du auch jeden Morgen joggen? Nee, tatsächlich nicht. Ist ganz cool, wenn man es macht, aber. Hör, bleib stehen. Ach so, du wolltest hier lang. Wegen dem pokémon geht das nicht. okay. Na sowas, Der Vorsitzende hat dich also als ferner erkannt Wie? Es freut mich immer, wenn wir Zuwachs bekommen. Hier ein Willkommensgeschenk. Oh, danke für die Blütenzicke. Dunge, auf gute Zusammenarbeit. Alright. Dum -dum, d -d -dum, Nehmen wir die mal mit. Ich finde immer noch, dass man Beeren pflücken und äh, Reinsamen sehr in die Länge gezogen hat. In den ganzen Pokémon-Spielen. In jedem Pokémon-Spiel ist eigentlich gleich. Ja, komm, let's go. Doppelkampf. Wir kleben zusammen, das macht uns stark. Wir werden die richtig klein machen. Äh, ihr seid schon klein. Ich glaube nicht, dass ihr mich kleiner kriegt als euch schon klein gemacht wurde. Ach egal, ihr wisst, was ich meine. Emma und Ida. Was mir übrigens gerade einfällt, wenn ich mal so meinen Charakter sehe, wann können wir uns eigentlich mal umziehen im Spiel? Ich meine, man hat ja schon gesehen, dass wir Outfits haben in dem, in dem Wettbewerb. Sehr erstaunlich. Dass wir es immer noch nicht machen konnten. Okay, Tricky, du bist gerade sehr unpassend. Tu mal lieber Tails rein. Ich will mal wissen, wie viel Schaden mein kleines Traumfugil hier macht. Fun Fact bei Traumfugil, ich habe immer gedacht, dass es Traumfugil heißt. Also mit M. Traum. Weil also es ist ein Geist-Pokémon und wie Gengar, es kann Traumfresser einsetzen. Und deshalb dachte ich, ja, Traumfugil. Aber es heißt Trauen mit N! leider jetzt wieder vergessen, was es genau für eine Bedeutung hatte. Aber es hat auf jeden Fall Sinn gemacht, das weiß ich noch. Ja, ihr müsst eigentlich schnell sterben. Eigentlich müssten wir schneller sein. Deshalb. Risiko! Nein! Schlechte Entscheidung! Ich hätte heilen sollen! Oder? Traumfugier spielt nur rum. Stimmt, ich hätte es Traumfugel einfach nennen müssen. Das wäre ein Nickname gewesen. Oh, bitte nicht. Ja, ja, genau, auf das Pokémon. Ja, sehr gut, okay. Und jetzt erstaunen wir dich. Mit einer Wasserdüse. Ups, egal. du Du, du, du. Ich kann gar nichts. Gar nichts. Nix, nix, nix. Ein KP nehme ich mit. Den nehme ich noch mit dem 1 KP. Ba, du, du, du. Nein! Buhu! Oh, hier sieht man Buhu? Ja, schon ein cooles Pokémon, oder? Vielleicht ist es doch einfach Buhu. Nee, dann müsste es Dann wendig sein. Echt mega, bist du etwa ein Pokémon-Genie? Ja, klar auf jeden Fall. Wer noch einmal ganz starke Trainer? Das steht für uns fest. Jo, wenn ihr das dann seid, ne, dann lasst es mich wissen, aber.. wer <lacht> die sowieso nicht. Weil wir haben die Pokémon ein bisschen Probleme hinter mir zu spawnen. Aber ich finde es cool, dass sie jetzt endlich rumlaufen können. Das konnten sie nämlich im Original nicht. Konnten es nur im Park und da selbst nur manche. Das finde ich sehr cool, dass sie das hier können. Die Wangen von Traunvogel laufen rot an. Ja, okay, ich gucke mich nicht mal an. Schau mal, ich bin ein Pokémon! Pika, Pika! Reingelegt, das ist nun Cosplay. Ein sehr junges Alter für so ein Cosplay. Aber gut, wenn du Spaß mit hast... Oh, da... Ja. Selbst Pikachu ist gleich groß wie du, also... Ja, wie jung bist du? Du musst ja unter 10 Jahre alt sein, eigentlich. na naja, komm, egal. Jack rein müsste keine Probleme haben gegen ein Elektro-Pokémon, falls ich das richtig im Kopf habe Oh, bitte Kuss. Oh nein, jetzt werde ich verwirrt. Oh nein. Oh nein, das weibliche halt Pikachu Es hat mich in den Wahn gerissen. Ähm. Ähm. Ich beiß es einfach. Aber beiß nicht auf die Lippe. Das tut weh. Komm schon. Nicht auf die Lippe. Ah, gut. No. Und das ist weg. Bigger Bigger. Tot. Pow. Lala level up. Hey, ich bin so sauer. Die Animation. Erstmal weinen, dann... Ich weine nicht. Ich bin ein großes Mädchen. Wenn ich aber groß bin, würde ich gerne Pokémon werden. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Keine gute Idee. Oh, du bist auch kämpfen? Äh, was, was war das gerade? Wenn es dich nicht stört, würde ich gerne gegen deine Pokémon kämpfen. Nee, stört mich nicht. Ich meine, das ist 3XP für mich. Oh, jetzt bist du ein Mädchen. Suddenly a girl. <lacht> Der Blick. Pantimi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Mimi. -mi. Mi -mi. Ich erstaune dich, mi, mi, mi, mi. Oh, zu gruselig. Oh, es lebt noch. Ah, es <lacht> Zurückgeschreckt. Ich kann euch sagen: Traunfugel ist wirklich einfach das kent Touch Me Norway Pokémon. Ist wirklich einfach das kent Touch Me. Weil viele Pokémon können nichts gegen einen Traunvögel anrichten. Weil anders als ein Gengar, was Typ Geist Gift ist, ist Traunvogel nur Geist. Nur Geist. Es gibt sehr wenige Pokémon, die nur vom Typ Geist sind. Und deshalb mag ich Traunvögel so sehr. Also nicht, genau, deshalb aber. Das ist einfach einer, einer der Gründe. Tja. Warum ich jetzt übrigens das Pi angreifen kann mit einer Geistattacke? Weil Normal- und Geist-Pokémon, die können sich gegenseitig nicht angreifen ist nicht mehr normal, sondern Typ Fee. Gibt nämlich den Feeen-Typen hier. Knospi? Ja, das ruhig natürlich Tricky raus. Der hat da viel mehr Ahnung, wie man mit so einem kleinen umgeht. Das war, glaube ich, das falsche Sound. Wie hörst du dich an Irgendwie so. Flammenrad. Ich drehe am Rad. Da ist es weg. Bis dann! Und ciao! <lacht> Deine Pokémon wurden mit Kabel rausgezogen. Sie wollte ihn nicht akzeptieren, aber dann dachte sie sich. Okay, komm, ich will keine Schicht zu verlieren. Behandelst du einen Pokémon gut, dann werdet ihr euch ganz schnell nicht verstehen. Das ist doch schön, ist ein Item. Ja, ein Mini-Pilz. Basically Money. Und ich mag Money. Auch Honey mag ich. Beschwüren wir das mal und werden uns wieder vergessen. Das war ziemlich dumm. Egal. Du willst kämpfen? Nö. Als ich noch nicht joggen war, jagte plötzlich ein wildes Pokémon hinter mir her. Ich sage dir, vor lauter Angst bin ich glatt äh, übers Wasser gespurtet, ohne es zu merken. Wow. Was ist das hier denn eigentlich? Bevor ich mir das anschaue, bevor ich irgendwas falsch mache, ich speichere kurz ab. Der steinerne Turm hier ist nur noch eine Ruine. Diese Stelle im Mauerwerk scheint wie gemacht für den Spiritkern, den du dabei hast. Willst du ihn einsetzen? Ja. Du setzt den Spiritkern des Mauerwerk des Steinturms ein. Der Steinturm erscheint wieder in seinem Ursprungszustand. Aus der Außenmauer sprang die Inschrift: "Geweihter Turm." Dies ist der geweihte Turm. Die Steine scheinen sich verschoben zu haben. Okay, ähm, was es hiermit auf sich hat, hier kann man ein äh, bestimmtes Pokémon fangen, ein geisterliches Pokémon, es erscheint aber nur, wie ich weiß, wenn man im Untergrund, äh, über, ich glaub, 30 oder so, NPCs, verschiedene NPCs findet, mit denen redet, irgendwie so war das, auch im Original war es irgendwie so, bin mir nicht sicher, aber irgendwie so geht das. Und dann kann man hier ein besonderes Pokémon fangen, was leider nicht Legi ist. Ich dachte immer, es wäre Mythical oder Legi oder sowas. Das ist einfach nur ein ganz normales Pokémon, was halt cool designt ist. Genauso wie Rotom, zu dem wir aber auch, naja, relativ am Ende kommen. Genauso wie das Pokémon. Hier kommen wir am Ende des Abenteuers irgendwann auch nochmal zurück. Das kann ich euch sagen. Aber jetzt ist es noch zu früh. Aber man kann ja theoretisch jetzt schon das Pokémon bekommen wenn man gesuchtet hat im untergrund habe ich ja eigentlich aber anscheinend nicht genug tipps der trainer registrierst du ein basis basisitem auf einem bestimmten knopf kannst du es fortan ohne Umwege einsetzen sobald du den knopf drückst richtig das ist der hier knopf hier ja, ja. nebelack oh mein gott gruselig oh sehe ich deine statue hast du die im untergrund gefunden vielen dank dass du mir die gezeigt hast dafür würde ich mich erkennlich zeigen oh danke Ach ja, schaut uns in den Stoff, aus dem die Träume sind. Ja, stimmt das Betrauen? Für Betrachtet sich die Seelen ruhig. Oh, es beobachtet mich. Das macht mich ein wenig nervös. Könnten Sie das bitte unterlassen? Danke. Cool. Äh, jetzt können wir entweder hier mit dem Fahrrad hoch oder wir gehen hier oben lang und reden mit dem was sich wo an der Spitze des Turms der Runen befindet. Diese Frage beschäftigt mich sehr, aber mir ist es dort zu so unheimlich. Warum ist das Stachavier so klein? Jungen, der Vergleich. Dieses kleine Traumvogel, was so groß ist wie ich und das kleine... Das, ja, gut. Ah, ja. Warum ist das so klein? Oh Gott. Oh Mann, das ist so komisch. Ah, dann kann man auch noch mit dem Fahrrad hoch. Alles klar. Verstanden. Von Item. Flächen-Kalzium. Ah, oh, das war so klar. Im letzten Grasbüschel noch ein... Ravier! Naja, starr. Bravier. Bedroher. Wie wird sie hier bedrohen? Über mich? Mich? Mich bedrohen? Das wollen wir mal sehen. Das wollen wir doch sehen. Hallo? Ey, ich will auch mit kämpfen oder so. Na, wie die fast. Komm, aber Ich hab keinen Bock auf dich. Lass mich in Ruhe. Was das, das ich dann hinter dir? Das würde ich nicht äh, laut sagen. Ich weiß nicht, was mein Geist zu. alles tun kann. Hi, willkommen zu denn her? Und welche Pokémon hast du bei dir? Äh, ich habe ganz coole Pokémon bei mir. Und du? Oh, viele, oh, Cowgirl, Alina, Oh nice. also die Animation ist richtig cool bei den Trainern, also, das also ist auf jeden Fall nice. Du, du, du. Ein Begeister kann nichts gegen mich tun, da habe ich auch nichts gegen es. Nein, es geht, nein, es geht nicht, wie jämmerlich. weiß nicht, wann das Eis schlüpft, ich weiß auch gar nicht, was da überhaupt drin ist. Ich vermute mal ein Ei geformtes Pokémon mit da drin sein im Ei, aber wissen tue ich nicht. Und so wie das Ei gerade aussieht, ist das so sehen alle Eier aus. Das erste Ei, was wir hatten, wo man Manapfi drin war, nur Manapfi hat so ein besonderes Ei. Ahaha. Ja, also das immer steht, erwartet seine Anweisungen, das nervt ein bisschen, weil das ist so ein Extra-Text, der nicht sein muss, um ehrlich zu sein nicht mein level ab so schlechter die belizas was sie hat nur belizas wirklich sagt mir nicht hat wirklich nur belizas das wäre aber ziemlich enttäuschend, wenn ja sich wackelt komm schon als ob sie nur belizas hat teilen die sich etwa alle die forms oder was ja, das eine Bedizer habe ich für Stärke und das andere für Zertrümmerer. Und das hier habe ich für Server. Und das hier ist aber schlecht. habe ich aber nur so hier. Trick jetzt ein bisschen Level bekommen. Da kommt noch eins. Und das ist für die VM, die wir noch gar nicht. Von, von der wir noch gar nichts wissen. Deshalb werde ich sie nicht spoilern. Gut so. Dafür verschonte ich dich aber trotzdem nicht. NOM. Bis dann. Du du du du du du du, du, du, du, du, du. Oh, komm okay ein Beat hat sie noch noch eine chance bekomme ich du, du. fürs level up von ich meine es war von tails nom du. Du. Du. Du. ja Oh, rein ist auch schon da nah dran am level up auch cool ja, so schicke Leute wie du haben natürlich auch schicke Bergmann bei sich. Ja, ich finde die schon cool, die Cowgirls. Schon ganz schnieke. Hä? Na nur? Tails entwickelt sich! <lacht> <lacht> <lacht> Glückwunsch, Tails hat sich seine Boyolins entwickelt! Cool. Jetzt kommt er drum schreit. Wow. Das möchte ich mir mal genauer anschauen, Möchte um sein. Deshalb, ich tu mal mit meinen Geisten meinen äh, äh, mein Ball wieder rein. Ich möchte mir mal Tails jetzt genauer anschauen. <lacht> Warum ist es kleiner als vorher? Ne, obwohl das sah nur so aus, okay. Das sah, na, wohl. es ist genau groß, oder? Eigentlich müsste es ein bisschen größer sein. Tails beginnt zu gehen. Nein, doch nicht. Äh, uh, nee, doch nicht. Oh, das ist ein Doppelkampf. Wie, hey, du willst mit mir kämpfen? Gerne, wenn ich mit Even ein Team bilden darf. Stell mich nicht, wenn ich es halt mit der verbringe. <lacht> Immer diese Paare in Pokémon. Mensch, Mensch. Oh. Junges Glück. Ja, von der Pose ja schon. Oh, beides Kampftrainer. Wollen wir noch mal sehen, wie ihr mit meinen Pokémon klarkommt. Okay, man mag mich, wird nicht klarkommen. Oh, aber erstaunlich werde ich hier angreifen können. Ja, komm, switch lieber raus zu Tails, auch wenn das gleich down geht. Ich möchte mal in im Kampf sehen. Sehr cool. Das hat sich entwickelt. Ich wusste gar nicht, dass es sich jetzt schon entwickelt Ich dachte, es entwickelt sich als Level 30 oder so. Dann habe ich das wohl vertan. Nein, nein! Oh, das macht nicht so viel Damage. Nein, aber nicht... Aua. No, oh, wie es geschrien hat, das arme Ding. Hä? Die Tafel ist weg! Sagt mir nicht, die ist jetzt für immer weg. Wegen Abschlag. Wenn ja, dann bin ich aber sehr böse auf euch hier. sowas von bereuen, euch mit mir angelegt zu haben mach euch alle fertig oh, ein bisschen heilen dadurch und jetzt Rasierblatt auf alle also im Gegnerteam natürlich auch alle ja, Habe ich das noch vorher gemacht Mist na, konnte ich nicht wissen egal Level up immerhin etwas Es tut mir so leid, Evan. Ich habe nur Augen für der. Vielleicht haben wir deshalb verloren. Tja, hab mal Augen für... Naja, lieber nicht. Okay. Wir haben verloren, Evan. Ich brauche jetzt eine Umarmung. Selbst in der Niederlage bist du noch wunderschön, Dea. Ach, guck mal, Maul. Komm, sucht euch ein Zimmer und lasst mich in Ruhe. Trost du, wo man sorgenfrei leben kann. Das ist so eine richtige Cowboy-Stadt, kann ich euch sagen. Das ist eine richtige entspannte Cowboy-Stadt. In der wir in der nächsten Folge weitermachen werden. Von Troste, bis Schlaede ist es recht weit. Du kannst zwar unterwegs im Café eine Pause einlegen, aber empfehlen würde ich es nicht. Warum nicht? In irgendeinem Artikel stand mal, dass Pokémon unterschiedlich schnell heranwachsen. Das stimmt. Das stimmt. Da, da, das das stimmt. Sehr cool. Na gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt... Pokémon!